Ja, guten Tag, Servus, Servus. Ja. Kommen Sie rein. Und ich dachte, ich bin schon zu spät. Ich bin drei Minuten nach 20 rausgekommen. Und ich bin noch drei Minuten später erschienen. <lacht> ja, so ist das Leben. Oh, das ist der Martin. Ja. Aber mit dem fahren wir nicht. Der Martin der erklärt das bestimmt alles so Rob, was werden wir denn heute so machen? Guck mal da auch, hallo, da ist die Zaske auch ja, und alle anderen sind auch da. Ja wir, wir fahren jetzt zum Burgerrestaurant und dann nehmen wir uns zurück und gönnen uns einen Milkshake und dann ist ja gut. Nein, Mann. wir machen heute eine Prüfungsfahrt. Nicht Prüfungsfahrt im Sinne von Prüfung, sondern im Sinne von ich bin quasi der Prüfer, obwohl ich gar nicht so streng aussehe. Glaube ich. Hallo ah, Jenny, hallo. Ja. Also der Pascal fährt mit seiner Fahrschülerin, wir setzen uns hinten rein und wir sind quasi die Prüfer. Also wir gucken uns an, hätte das geklappt, hätte sie die Prüfung bestanden, ja oder nein. Und wenn nein, warum nein. Fahren wir zur anderen Fahrschule und dann kommt da äh, gleich schon der Pascal. Und dann geht's ab. Gucken uns dann gleich nur einmal ein Prüfprotokoll aus. So wie das der Prüfer früher immer hatte. Jetzt ist ja so, die haben ja jetzt iPads da hinten und tippen dann halt alles immer so ab. Aber früher gab es ja diese Klick. Und das drucke ich jetzt einmal aus, dass wir das für diese Überprüfungsfahrt quasi mitnehmen. Boah, wow, hoher Besuch hier. Oh, Servus. Kommst du rein, bist du sofort gefüllt. Das ist ja. wow. hier. Was, was geht ab bei dir? Äh, Ein bisschen Fußgängerzone, was verdient du? Nee, ich habe Motto jetzt und äh, Wir gehen jetzt saufen. Mhm. Gut, ja. ja? gut. Viel Spaß euch beiden, ne? Wir ja, gehen dann auch morgen saufen. Und immer <lacht> Aber wenn die Bäume da stehen, ausweichen. Zack, links, rechts. Nein, ja, immer. Keine Sorge. Ich habe keine Sorge. ich hab keine. Ciao. Ciao. <lacht> Hi! Hi! Ich hätte gerne dieses TÜV-Protokoll, was der TÜV quasi früher hatte. Hast du eigentlich schon unsere Motivationskarten gesehen? Nee. Guck mal hier. Ein Traum ist meine Lieblingskarte übrigens. Du kannst, Ende der Geschichte. Ja. Wir <lacht> haben viele. Dies ist my Best Life ist auch schön. Das ist meine Lieblingskarte. Hast du noch eine Ja, ich habe ja was damit. Alles gut. Was Karte? Ja, wenn ihr eine habt, würde ich eine nehmen. Geheimnis. guck mal, wie viel wir haben, nicht? Würde ich eine nehmen, ja. Wieder. Also, ich habe elf, einen Trank auf Kalt. Die würde ich nehmen. Ja, naja, guck. Na die sind aber lecker. Ist das so? Ja. Die sind auch vegan. Ich weiß nicht, wie man Kaffee so eine nicht vegan kann, was was Keine Ahnung. Und du machst heute Fahrprüfung. Ja, genau, also, du fährt heute bei uns mit und so als Prüfer. Aufgeregt schon? Ja, ein bisschen, aber. Jetzt sich alles in Rahmen. Gerade überlegt, weißt du, was wirklich bitter sein muss? Hier beim Abend, machen doch da alle diese fünf Tage Saufen da, Hi. Hi, wenn du einfach Corona und alles war zu. Hi. Das muss schrecklich sein. Ich Mhm. Du musst auch ein bisschen, ein bisschen Druck aufbauen, sonst bringt das Ganze ja gar nichts. Und was ist das, Rob? Das ist ein Vorprüfungsprotokoll. Über die rote Ampel gefahren, über einen Polizisten gefahren. Das sind alles Dinge, die kann man während der Prüfung natürlich nicht machen. Kann aber mal passieren, oder? Ja, kann. Nein, natürlich nicht. So. Ja. Hallo. Hi, Servus. Hallo. Das ganze ist. Kennt ihr euch eigentlich schon? Nein. Nein. Nein? Das ist, äh, ne, mit, hier äh, operativ. Äh, Kameramann. Genau. Perfekt. Hm? Elisa hat uns das Prüfprotokoll hier ausgedruckt. Wenn du sagst, geht los, geht los. Elisa wünscht uns viel Erfolg. Wie sieht's? Schon hat sich schon alles eingestellt? Ja, ja der Prüfer ist da. Guten ja, ja, Tag. Ich habe auch extra ein Prüfprotokoll dabei. Also, Profil, Reifen. Ist safe. Ja. Wie viel Profil muss er haben? ach, wow, da Maschine. Woran kannst du das erkennen? Ob das okay ist oder nicht? Ja, ist immer so ein Ding ne? hier. Ja. So ein Kontrollding. Eine Idee, wo das ist? Ich weiß nicht. Das ist im Profil. Ah, ja. Da drin. Mhm. Ich glaube vorne sieht man das besser, weil da ist das Auto nicht so. Da ist klar. Ja. Deswegen vorne sieht es nur besser als hinten. Für die, die nicht wissen, was das ist, da ist so ein TWI, der ist 1,6 mm. Kleiner. Den okay. Rest machen wir immer Autos. So. Also noch nie in einer Prüfung. mal. So, das Erste, worauf man vielleicht achten sollte, ist, erstmal, dass die Prüfer alle so ein bisschen merkwürdiger sprechen. Zweitens, dass die nicht in einer normalen Sprache sprechen. Also die sagen ja nicht, ja, wenn es cool ist, war los. Sondern die sagen, ja, ja, wenn es die aktuelle Verkehrslage zulässt, wollen wir uns in den fließenden Verkehr einordnen. Da braucht man ja erstmal eine Sekunde, um das zu verstehen. Ich gebe gleich quasi die Strecke an und dann fahre ich mit dir in auch kleine enge Straßen, da wo du nicht rein darfst, das ist mögliche so wie immer. Und führe hier zwischendurch einfach das Protokoll. Ob das so passt oder nicht. Oder wenn irgendwo eine Notiz ist, dann mache ich mir das einfach, ne? Also wenn ich zwischendurch mal so mache. Nicht irritieren lassen, das ist einfach nur oh, ein schnell ausmachen hier. Wenn der Prüfer angerufen wird, ist natürlich nicht gut. Katharina, weißt du, wie man die Betriebsbremse überprüft? Ja, kannst du es mir auch machen? Du kannst es mir machen oder sagen? Ja, einmal halt, wenn man also die normale Bremse, wenn mhm. du halt den Motor anmachst und die Handbremse losmachst, ja. dann muss die normalerweise nachgeben. Ja. Und die Handbremse kannst du halt testen, indem du halt hochziehst, sodass die praktisch angezogen ist. Ah. Und dann halt Gas geben. Wenn das Auto fährt, dann ist der Defekt. Das stimmt. Die klärt. Maschine. erklärt. <lacht> Ja. ja, wie gesagt, ich gebe die Richtung an, rechts oder links. Wenn du irgendwas entscheiden willst, wenn es in beide Richtungen geht, ist auch okay, wenn du das machst. Kreisverkehr immer geradeaus. Ja, und dann würde ich auch schon sagen, wünsche ich dir viel Erfolg. Hast du noch Fragen? Nee. Ich auch nicht. Dann würde ich sagen, wenn die aktuelle Verkehrslage es zulässt, wollen wir uns in den fließenden Verkehr einordnen. Wir wollen dann nach links weiterfahren. Oh. Wir wollen keinen Polizisten überfahren, das hatte ich vergessen zu und wenn sie das stört, dass wir zwischendurch mit dem Fahrlehrer auch so eine Musik haben, oder? Nein, natürlich nicht. <lacht> Nein, bitte <lacht> Nein, nicht. Nein, das geht nicht. Wenn dich das stört, dass wir zwischendurch reden. Nee, das wäre mir sogar angenehmer. Ja. Dann ist es nicht so still. Ich mag das eigentlich auch nicht als Fahrschüler, weil wenn das so still war, während der nicht Aber manchmal legt das ja auch ab, wenn der Fahrlehrer und der Prüfer sich so über dein Lieblingsthema unterhalten. Ich habe schon Fahrschüler gehabt, die haben sich dann beim Fußballspielen eingemischt. War halt nicht so geil während der Prüfung so, boah, hast du gesehen, am Wochenende war eine rote Karte. Am Ende wollen wir nach rechts weiterfahren, das geht rechts weiter. Und Sie, Herr Meister, Sie haben gut geschlafen, war Ihnen sonst alles gut? Selbstverständlich, ja. ich hoffe, Sie auch. Danke, vielen Dank, vielen Dank. Die Kiste Gösser lebt noch? Äh, die lebt nur zur Hälfte. <lacht> er ist schon verdunstet, ja. ja. Kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Die nächste Straße rechts weiter. Aber Sie haben keine Kinder, Herr Meister, oder? Nee, Zumindest noch nicht. keine, von denen Sie wüssten. Nee, nee. Nein, nein. Oh. Ein Glück. <lacht> oh, ich sage Ihnen, Kinder sind das Glück dieser Welt. Man muss nur fest dran glauben. Genau. <lacht> nein, wenn es möglich ist, fahren wir noch ein bisschen weiter. Und dann kommen wir schon zu einer Grundfahraufgabe. Dann suchen Sie Sie bitte eigenständig eine Gelegenheit zum Umkehren. Ja, ist immer schön, wenn ihr kein Auto parkt. Sehr gut, dann wollen wir weiter. Ja, umkehren, genau. Ich hasse das immer unter normalen Menschen jetzt mal, ne? Wenn man so, also umkehren, ne? Und dann wenn du in die Fahrschule dann die Aufgabe noch nicht ganz abgeschlossen haben, so wie du jetzt. ist die noch nicht so ganz umgekehrt sind und die Fahrschüler da fragen, dann sag ich, wo lang jetzt, ne? hm. Da gibt gibt's echt Prüfer, die immer so klugscheiße antworten, dann kriege ich mag das auch nicht. Ich denk, so, was ist, das, was ist ja, denn in da, in umkehren? Ja. Das ist doch einfach ein Faschel, frag doch nur, ne? Genau. <lacht> also die Faschule. Ich hab doch gesagt umkehren, was bedeutet umkehren für Sie? Na, mi, mi, mi, mi. Aber gut gemacht, so also, läuft. Dann sehen Sie da vorne den weißen Pkw. Da würde ich gerne daneben stehen bleiben und dann dahinter parken. Ich gebe dir von mir einen privaten Tipp. Du merkst das ja jetzt, ne? Also als Fahrlehrer und als Prüfer merkt man das auch. Ich bin mir nicht sicher, ob du den richtigen Punkt genommen hast, wenn du eingelenkt hast. Aber wenn du das merkst und du kommst... Ja. ja, dann versuch einen großen Bogen zu fahren und mach das Ganze nochmal. Du hast in der Prüfung locker drei Versuche. Also selbst wenn das der erste schon komplett currywurst ist, dann fährst du halt nochmal raus und machst normal. Ist ja nicht schlimm. Das Schwierigste, was ich in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht habe, warum sich Fahrschüler abschießen, ist, weil die versuchen auf dem Gullydeckel das Auto noch irgendwie da reinzukriegen. Das ist noch nie gut gegangen und das wird auch nie funktionieren. Also wirklich, wenn du merkst... ups, dann holt tief Luft und dann schüttelst du dich einmal und machst einen großen Bogen, machst das Ganze nochmal von New Beginning, ganz neu, weißes Blatt, ganz in Ruhe und dann nochmal einmal durch. Das würde ich dir in Ruhe empfehlen, das darf man als Prüfer natürlich nicht sagen. Und wichtig ist erstmal weg von der Karre hier, ne? So weit wie du kannst, du hast die ganze Straße, kannst du nutzen, fährst halt zwei, drei Meter weiter, genau. Das würde ich dir empfehlen in der Prüfung zu machen, das ist auch immer legitim, das darfst du auch immer machen mhm. und dann in Ruhe weiter. Boah, Rasierklinge genau. Hier, ein Millimeter. Gelernt, nice. Ja? Das ist Besten gelernt. Ist so. König Thomas hätte gesagt, keine Show, Freddy. <lacht> Beim ersten Mal habe ich halt gemerkt, du hast dich verhaspelt. So, ne? Wenn du das selber merkst, gut, vermerkst du vermerken das sofort. Die machen das ja auch schon seit ein paar Jahren. Dann in Ruhe neu ausholen, weit weg von dem Auto, machst dir gar nicht eng. Weil sonst ist man so ein bisschen in so einer mentalen Sackgasse. Ne? Auch wenn du jetzt weiterfährst, fahr fünf Meter zurück, wenn du wieder rausfährst, hol dir Platz. Du darfst das ruhig machen. Ne? Man denkt immer so, ich will jetzt auch nicht ja. zu weit oder ich will jetzt nicht ja. noch mal neu. Aber das macht dir viel kaputt, weil das ist nur in deinem Kopf. Der Prüfer denkt das nicht, Fahrlehrer denkt das auch nicht. Denn wir denken alle beide, boah, bitte fahr weit weg von dem Auto <lacht> mal einen großen Bogen. Und als Fahrsteller denkt man so, also, boah, ich muss es so ganz genau und jetzt so dran. Musst du nicht. Also das ist jetzt hier super perfekt gelaufen beim Mal. Also mach dir das im Kopf, wenn du merkst irgendwas nicht so, machst du das in der Prüfung halt nochmal statt neu. Wenn es die Verkehrslage zulässt, wollen wir weiterfahren. Und rechts geht's weiter. Und dann such dir eine Stelle zum Umkehren, wie und wo du magst. Was habt ihr am Wochenende Schönes gemacht? Ich habe Kernbohrung auf der Baustelle gemacht. Geil. Ja klar. Geil. Ich hab mir einen Kernbohrer geliehen vom Kumpel. und Dann habe ich mich da und für die Steigeleitung Löcher gebohrt. War super. Oh. Ein Traum. Am Ende wollen wir links weiterfahren. Vor allen Dingen kostet die Maschine irgendwie 5 Mille. Ja, es ist halt ein Riesending. Ne? Du musst erstmal das Ding im Boden festbohren, damit du dann bohren kannst. Ich habe das noch nie gemacht. Ne? Dann oh ja, super. Ich bin immer ein Freund davon. Das ist voll gefährlich, wenn du das Ding anmachst und verkanntes fliegt dir alles um die Ohren. Aber hat geklappt. Meinst du jetzt 5 Millionen oder 5.000? Nein, nein, nicht Millionen. 5 Millionen? Ich wollte schon sagen. Nein, 5 Millionen nicht. Dann hätte ich die Maschine genommen und wäre nach Texas gefahren. Äh, 5.000. Okay. Heißt es 5K, nicht 5 Mille? Ja, das ist 5K. Ich komm, hat man immer vorher noch mal Mille gesagt. Aber heute ist das irgendwie ein K. Die ist auch nur einmal verkantet, die Schiene. <lacht> Man wurde mir auch kurz warm, weil dann so eine rote Lampe geleuchtet hatte. Ja. Aber dann konnte ich einmal einen Reset-Knopf drücken und dann ging sie wieder. Das war Alter Alarm. Ja, nachmittags das ist ja, der Straßenverkehr hier ein Fahrtraum. Ne? Ja. Ja. Wann findet immer so eine Prüfung statt? Morgens, mittags, abends? 8 bis 16 Uhr. Ganz selten, dass man danach noch welche stattfinden. Ganz selten. Im Winter finde ich das immer ein bisschen ätzend, ne? wenn schon 8 Uhr so dann noch im Dunkeln und dann noch im Regen. Das ist immer so ein bisschen. Werden auch Fahrprüfungen gemacht bei Unwetter? Kommt auf ja. den Prüfer an. <lacht> es gibt Prüfer, die schmeißen schon das Handtuch, wenn es nur ein bisschen schneit, und dann gibt es andere, die sagen: Lange wir fahren, fahren wir. Weißt du, was mir in der letzten Prüfung erzählt er hat Gas und Strompreise miteinander verglichen und hat ausgerechnet, dass es günstiger ist, morgens Brötchen zu backen und danach den Backofen aufzulassen und noch ein bisschen damit die Bude zu heizen, als bis. Ja, das hat er ausgerechnet. Er sagt so, ja überleg doch mal, mein Backofen hat irgendwie keine Ahnung, 3 kW oder so. Aber sowas machen, glaube ich, auch nur TÜV-Menschen, sich sowas ausrechnen. Das ist einfach. Die haben ja auch keine Hobbys. Ne? Ich weiß nicht, ob für Backofen auflassen oder was. Keine Ahnung. <lacht> auf den Keks wäre ich einfach nicht gekommen. Ich hätte wahrscheinlich gedacht, ja, dann machst du halt ein Feuer im Wohnzimmer und lässt die Fenster auf, aber... Das Backofen wäre ich nicht drauf bekommen. Jetzt wird gleich etwas tricky, aber das wird der Prüfer natürlich nicht sagen. Wir wollen dann der nächsten Ampel links und danach die Ampel wieder rechts. Da muss man als Fahrschüler auch immer ein bisschen mitdenken, warum der Prüfer das so sagt. Scheinbar denkt hier jemand mit. Ich hab hier auf der Kurze mal einen Unfall gehabt im Fahrschüler. Ah. Dann waren wir so wie wir neben nehmen uns links waren ein LKW. Nein. Dann sind wir links abgebogen, wir beide. Aber der LKW ist von der linken Spur auf die rechte gefahren. Hat uns komplett, komplett weggeschraubt. Ist aber weitergefahren, er hat das nicht gemerkt. Ah, ja, klar. Ja. War so ein riesen 40-Tonner mit so einem Kasten hinten. Sag mal, doch nicht stand hier mit dem Fahrschüler. Und wir so, ey, ey, ey. <lacht> ja, ehrlich, kannst du ja dem Fahrschüler jetzt auch nicht sagen, <lacht> halt dich fest, wir fahren hinterher. Aber dann haben wir so Passanten haben wir ihn dann aufgeschrieben. Sehr gut. Hast du das Kennzeichen gehabt? Ja, aber auch nur, weil da Leute, Hinterher ich gefahren bin. sind. Also ich konnte ja nicht mein Fahrstuhl, war völlig ja. paralysiert. Fluch, wenn auf der Kreuzung weggeknallt wirst Schade, dass da nicht die GoPros liefen. Respekt cool, dieses Dashcam-Video. Ja, gut, dass sich hier niemand auf die Straßen klebt. Nein, nein. Ah, nein, nein. Dafür sind wir zum Glück dazu so klein. Nein. Gemeinde. Wohl, was wäre dann eigentlich in der Fahrprüfung, wenn jemand sich da hinklebt und man nicht weiterfahren kann? Gleiche wie im Stau. ne? Wenn es zu lange dauert, wird die Prüfung halt unterbrochen und muss dann wiederholt werden. Ne? So viele Fahrschüler also, Fahr denken so oft dann, ja, yeah, ich hab's geschafft, <lacht> aber <lacht> <lacht> da hat man gar nichts geschafft. Da ist einfach nur, scheiße, aber man muss noch eine Prüfung machen. Man <lacht> kriegt dann die Gebühren erstattet und so. Aber ist jetzt nicht so, dass wenn die Zeit abgelaufen ist, der Prüfer sagt, ja, gar kein Problem, sondern einfach, das halt noch mal machen Gelbe Ampel noch gesehen? Ja. Ist chillig, kann man nichts machen, ne? Nicht, dass du da so vom Bauchgefühl denkst, oh, weil es ist völlig in Ordnung so, ne? Also als wir über die Ampel gefahren sind, ist hier quasi gerade gelb geworden. Und dann wollen wir links weiterfahren. Gucken, ob der Storper sich auskennt, ob der das richtig macht. Oder wie <lacht> Nein, aus? nicht. Nein, boah, nicht. Oh, ja. <worden. lacht> <lacht> ja, so jetzt nicht genau. Am Ende fahren wir links weiter. Na, müde? die machen, ich ja. Ja, also zwischendurch. Sauerstoff mal. Sie machen Sachen gut. So, dann wollen wir gleich rechts auf den Parkplatz. Genau. Und dann am liebsten geradeaus weiter. Okay. Dann links. vielleicht nicht ganz so schnell, sodass wir rückwärts zwischen dem Bordeaux-Farben und dem schwarzen Auto hier also fahren. Hier. Ja, zwischen dem roten und dem schwarzen Auto hier. Ah hier. Okay. Ja, genau. Ich weiß, was weiß ich, wie man die Farbe lenkt, keine Ahnung. I like. Gut. Ich bin sehr zufrieden. Wenn es die Verkehrssache zulässt, wollen wir dann nach rechts weiterfahren. Mir ist ein einziges Mal ein Fahrsteller hier durchgefallen auf dem Parkplatz. zeigt ja gleich warum. Hat der Puffer gesagt. So, und dann wollen wir jetzt auch den Parkplatz wieder verlassen. Jetzt kannst du dreimal raten, was der Fahrsteller ah, gemacht hat. ja klar. Hm. Rechts oder links rum? Ja, rechts rum wollen wir den Parkplatz verlassen. Er hat die falsche Ausfahrt einfach genommen. Sehr <lacht> gut. Ja. Okay. Erste Gang braucht auch, weil den hier nimmst. Macht viel Sinn. Fühlt man sich als fahr auch ganz wohl. Ende, wo wir dann links weiterfahren. Dafür ist halt der erste Gang. Ne? Den zweiten schon vorbei, bevor er kommt. Ja. Und die nächste Straße links. Ganz genau. Links. Warum? Weil geradeaus dürfen wir auch nicht reinfahren. Ja, okay, dann fahrt rechts. Manchmal fragen die mich, fahrst auch einfach so. <lacht> so ein Ding wollte ich mir vielleicht Ein Roller? Mhm. Ja, hier brauchst du aber einen Rucksack, ne? Mhm. Weil mit Einkaufstüte rechts oder links auf so einem Roller. Ja, <lacht> Stell ich mir vor, wie auf diesem Kirmeskarussell in Werner, wenn die in Semü ist. schleuderst du ganz schön durch die Gegend. Einmal links, einmal rechts in der Kurve. Ist wahrscheinlich auch nicht erlaubt, oder? Reden links. Genau, steht nirgendwo. Also, es gibt kein Gesetz, wo drauf steht: Einkaufstüten dürfen nicht am Lenker hängen. Ne? Aber es ist schon schwierig. Und dann rechts weiter. Guck mal, kennt auch jeder. Ja. Das ist eine echt schöne Gegend hier. Wenig Graffitis. Es gibt Nordlünen und Südlühen. Lünen-Süd ist ein bisschen mehr Westside. Ja. Okay, jetzt habe ich mir gedacht. Guck mal, da hinten das Schild. Ah, Spiel. Ja. Mhm. Spielstraße Schrittgeschwindigkeit. Ja. Ich bin ein fieser Fiesling. Es tut mir leid. Kein Prüfer der Welt fährt hier rein. Aber fahr mal fünf Meter zurück. Warten wir, bis die beiden eben vorbei sind. Ja, die fahren auch gar nicht Schrittgeschwindigkeit. Ach, fährt hier keiner. <lacht> Außer aus einer Prüfung. Das ist nämlich ultra fies hier das Schild. There you go. Ich habe das auch nur gemacht, weil kein Prüfer wäre hier reingefahren, noch mal, um das so zu beruhigen. Aber manchmal bist du noch ein bisschen schnell um die Ecken geschossen. Und wenn du das hier machst, hast keine Chance, das zu sehen. Hast ja gemerkt, du bist einfach um die Ecke gefahren, hast dich gewundert weil, ey, Was wollen die denn jetzt? Und in dem kleinen Wohngebiet, wo wir waren, da hast du ein paar Mal richtig gut den ersten Gang genommen in den kleinen Ecken. Hast du gemerkt, ne? Wenn du das hier auch machst, nur weil, einfach nur, weil du nicht reingucken kannst, dann tust du dir damit einen Gefallen. Dann hast du auch eher die Chance, das zu erkennen. Du nimmst ja jetzt nicht jede Kurve im ersten Gang, oh, ne? Aber wenn du das gerade an den unübersichtlichen Stellen machst, dann kann dir sowas nicht passieren, einfach. Ne? Aber das ist auch fies, muss ich Dazu sagen. Okay, wenn es die Verkehrslage zulässt, wollen wir weiter. dann kann man hier auch mal den Tag genießen, dann kann man mal rausgucken. Schön. Fahrlehrer sein ist toll, oder? Er guckt auch ein Kabel aus der Wand, ja weil ja, so ein Wetter. Wetter ist so. Also ich kann dir sagen, Baustelle ist auf jeden Fall nicht so geil. Ja. <lacht> <lacht> ja, ich habe heute erstmal eine Kiste Bier, eine Kiste Radler und eine Kiste Cola auf die Baustelle gebracht. An dieser Stelle habe ich direkt mal eine Frage. Wer hat hier Vorfahrt? Ja, also da muss. Nee, hier muss ich drauf achten. Nee, Aber da muss ich auf den Verkehr drauf achten. Ja, Bleib kurz stehen, lass uns das kurz regeln. Wir müssen mich ja vorlassen. Ja. Und da muss ich gucken, wenn von da einer kommt. Ä Erinnerst da? du ja. dich? Ich habe im Theorieunterricht so eine Torte gemalt, weißt du das noch? Mit einer Vorfahrt. Kannst du dich grob daran erinnern? Ja, ungefähr grob, ja. Und, und da waren drei Kerzen auf der Torte. Ja. Es gibt drei Ausnahmen von rechts vor links. Abgesenkte Bordsteine, Feldwege, Spielstraßen. Ah. Also verkehrsberichtete Bereiche. Das heißt also, wenn die dich auseinandernehmen wollen, so, so formuliere ich das mal, dann machen die sowas. Weil du fährst hier A durch, das ist schon schwer zu erkennen. Und am Ende hier musst du dir sicher sein, dass du keine Vorfahrt hast. So, das musst du auf dem Schirm haben einfach. Ne? Motorsport Viele haben das dann nicht auf dem Schirm, die fahren hier raus und denken so, ja klar, ist doch irgendwie hier wahrscheinlich rechts vor links. Und dann bist du geliefert. Ne? Alright, fahren wir trotzdem links. Und am Ende wieder links. Wagen sind richtig mies. Die haben, die haben Geruchsmarketing des Todes. Da fährt man immer vorbei und denkt sich so... Geil, ne? Hm. Ja. Selbst wenn man sich hauptsächlich vegetarisch ernährt, denkt man sich... Ich war letztens am Hähnchenwagen bei mir in Dortmund, in Öspel. Ja. Da stand ich da. Das war direkt am Edeka. Ja. Da waren zwei Asiaten ja. im Pyjama. In dem Ding. <lacht> Einkaufen, Adeletten angehabt, Barfuß. Ich dachte, sie totaler Hammer. Ich wollte erst ein Foto machen, aber ich finde nicht machen. Ich find's gut. Das ist ich der, der Style. Du bist du cool oder du tust nur so? Genau. Die waren cool. Die waren, die waren cool. cool. Ich dachte Annika bringt mal ihren Hund mit. Wohin? Ist doch Fahrschule. Wir können das gerne einrichten, aber dann müssen, wir, <lacht> Land, müssen ja. wir nach den Öffnungszeiten machen. Der ist doch so lieb. Der ist auch lieb. Wenn die Leute den sehen, haben die mal irgendwie <lacht> Respekt. Manchmal wechseln die die Straßenseite. <lacht> Aber nur in Deutschland, in Holland überhaupt nicht. In Holland kommen die, und streicheln den und so. Das ist gut. Links fahren wir dann weiter. Umkehren. Dann haben wir die Aufgabe auch 3000 Mal gemacht in der Busfahrt. Hätte ganz kurz, Das Auto welches? Das Orange. Ja. Hätte vorne knapp werden können, als du gedreht hast. Da steht kein ja, Auto. Ja. Also du hast da umgekippt, wo das Auto steht. Hat alles geklappt, war alles gut, aber als Fahrlehrer und Prüfer guckt man sich dann immer an und denkt sich, es oh, hat alles gepasst, alles gut. Hast du eine Erklärung? Ja, ich fand hier, also es war mir irgendwie ein bisschen zu weit halt an der Straße und ich wusste nicht, ob ich dann so weit nach hinten komme. Aber. Ah, okay, verstehe ich dann. Das hier ist halt was, wo wir uns fragen, wieso einfach. Ne? Weil es hätte eng werden können, hat jetzt gepasst, alles gut. Aber man muss halt dann darauf achten, dass du vorne, ne, deine Nase, die schwenkt aus, da immer einmal so einen kleinen Blick drauf wirfst. Cool, links weiter. Park fertig und diebstahl sich abstellen, yes! Und wie fandst du es? Ja, einmal mit der Spielenstraße halt kacke. Ja, beim Einparken, dass es halt knapp war. Und ich habe einmal, das habe ich auch gemerkt, als wir da vom Parkplatz rausgefahren sind, auf den Einfädelungsstreifen, da war ich über 50. Das hatte ich dann gesehen gehabt. Okay, aber da kann ich dir sagen, ist es zum Beispiel als Prüfer lieber, du beschleunigst, und wenn da mal 52, 53, 54 steht, okay, also alles cool. Als wenn du da mit 37, 38, 42, 44, so, dann denken wir so, boah, ich drück drauf, ne? Also das, da macht dir im Kopf überhaupt keinen weil es aber an der Stelle liegt, das ist halt ein Beschleunigungsstreifen so, ne? oder ein Einfädelungsstreifen. Und da ist Beschleunigen schon gut. Ich habe auch nur das einmal diese nicht angepasste Geschwindigkeit quasi in diesem verkehrsberuhigten Bereich, also in dieser Spielstraße, aufgeschrieben. Sonstiges habe ich noch aufgeschrieben: eventuell beobachten beim Vorbeifahren. Manchmal, wenn vor dir parkende Fahrzeuge auf der Straße gestanden haben, bist du so njung, njung, vorbeigefahren. Da gibt es Prüfer, denen schmeckt das nicht. Die wollen immer sehen, dass du die. Dass du diese Show machst, dieses Gucken. Also keine Show, Freddy, aber an der Stelle musst du, musst du gucken. Da Geht nicht anders. Ne? Also, ja. weil wenn du stumpf geradeaus fährst, ist das so ein bisschen so, dann denken die Prüfer sich, ja, was ist denn mit der Verkehrsbeobachtung, die ist doch so wichtig. Du hast überall tausendmal super geguckt, an der Stelle war es, ich glaube, es war dir einfach egal oder so. Ich weiß es gar nicht. Ja, also, ich hatte zwischen euch immer eine Spiegel geguckt, aber halt von einem Fahrradfahrer kommt, aber halt nicht geblinkt. Seitenblick so ist auch ganz geil. Dann weiß der Prüfer, du bist, es, ja. du bist da, ne? Der Spiegel ist okay, aber das kostet ja nichts. ne. Das ist einfach nur so ein schwacher Kopf ja. einmal zur Seite und dann ist doch gut, ne? Das habe ich noch bei sonstiges einfach, so dass du vielleicht ein bisschen darauf achtest was besonders gut war, deine ruhige Fahrweise und deine Rücksicht auf Kinder. Das kommt bei Prüfern richtig gut an. Ne? Wenn irgendwo Kinder am Straßenrand sehen und du gehst in den ersten Gang und bist da vorsichtig. Das ist so souverän bei denen. Gerade weil die wissen, die rennen einfach rüber, ja, schießen Ball ja. und so weiter. Und wie du umgekehrt bist und wie du dann geparkt hast, auch beim zweiten Mal, hast du halt Ruhe genommen. So ja. gewinnt man. Ja, ist, ist hätte auch nicht gepasst gehabt. Also. Nee, aber es gibt dann ja welche, die werden dann hektisch und probieren ja. dann nochmal vorwärts rückwärts. Ja. Das Einzige, was was bringt, ist cool bleiben. Atmen, setzt nochmal vor, nochmal raus und dann machst du das neu und dann läuft das. Das mit dem verkehrsberuhigten Bereich, muss ich zu deiner Verteidigung sagen, ist eine Stelle, die erkennt Niemand. Im ersten Gang. Im Worst Case sitzen da Kinder auf der Straße. Keine Ahnung. Du musst halt eine Vollbremsung machen, schaffst du, alles cool. Aber selbst Vollbremsung kommen in der Prüfung nicht direkt cool an. Deswegen, ich gebe dir das mit zu dein Protokoll. Da steht nur drauf, einmal zu schnell gefahren. Äh, eventuell beobachten beim Vorbeifahren und besonders gut. Ruhige Fahrweise und Rücksicht auf Kinder. Das war okay. wirklich gut. Einen schönen Tag noch. Okay, falls. Danke auch nochmal, dass du das gemacht hast und mitgefahren hast. Ja, gerne, gerne, gerne, gerne, gerne. Ein bisschen was muss ich auch noch machen. <lacht> cool. Gut, wir lassen euch noch eine Sekunde alleine. Ja. Du kannst dich fragen, ob es so ein kleines Statement gibt, ob sie das gut fand oder schlecht fand. Mhm. Katsi, wie fandst du es? Also ich fand es sehr praktisch, weil man jetzt halt auch immer so ein Gefühl bekommt, dass halt jemand mit hinten drin fährt und dann halt auch einen praktisch prüft, dass einem halt auch die Angst genommen wird und man dann dieses Mal nicht so aufgeregt ist. Kannst du das anderen empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, dass es immer so ein bisschen einfach nochmal den Druck rausnimmt, ja. weil du halt auch, also wie zum Beispiel beim Parken, dann mal merkst, ja, okay, komm, dann kann ich das einfach neu machen. Ja. Also Dann hast du auch so, so ein bisschen Feedback von ihnen. Hättest du dir sonst noch irgendwas gewünscht in der Prüfung oder war das alles? Also ich fand das jetzt alles super und ist auf jeden Fall empfehlenswert. Cool, das mit diesem Prüfprotokoll bringt dir das was? Ja. Cool, das war's schon. Perfekt. Dann jetzt aber, jetzt das Feiern. Dann das ist viel schön. Erfolg. Dankeschön. Gerne, gerne. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Schönen Tag noch. Danke, gleich mal. Danke. Dani? Ja, ja, gerne. Ja, und wie fandest du Ja, dann gut. Ja. ja, kann auch fährt voll gut. Aber diese Ecke ist auch scheiße, die, die Da nimmst du einfach jeden mit auseinander. Ja. beim ersten Mal parken hat sie sich einfach verkalkuliert. Ja, ne? genau, sie hätte sich da vertan mit dem anderen einparken. Mhm. Da finde ich das immer wichtig, dass du als Fahrlehrer den Schülern das Feedback gibst oder auch die, die Sicherheit, dass sie es ruhig mal neu machen dürfen. Mhm. Das hat mich am Anfang nie gemacht, weil ich selber nie auf dem Schirm hatte, dass es einfach auch okay ist. Und komm, weißt du was, mach ich nochmal neu. Ja. Ja, ich nicht auf Schirm. Und so, wenn ihr das in der Prüfung jetzt wieder passiert, dass sie sich ein bisschen ja dann hat sie jetzt hoffentlich ich nicht die Eier, zu sagen, ja komm, ich Scheiß drauf, noch einfach nochmal neu. Ich, ich scheiß drauf, einfach nochmal neu. Dann ziehen wir beide wieder los. Tschüss, ja. Elisa, tack, ja. ciao. ciao. Ciao. Bis morgen. Ciao. ciao. Und? Wie fandet ihr das? War das gut? Macht das Sinn? Könnt das gerne in die Kommentare schreiben. Dann werde ich den anderen Fahrlehrern Bescheid sagen. Und wir machen dann öfter mal so Prüfungs- Simulationsfahrten oder sowas. Wenn ihr sonst noch irgendwas sehen, hören, wissen, drücken, ziehen wollt, einfach Bescheid sagen, in die Kommentare schreiben, abonnieren. Liken oder nicht liken ist euer Leben, müsst ihr doch wissen. <lacht> Ansonsten passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.